wie wir verschiedene Einstellungen der Außenstation vornehmen können. Dazu muss die Sprechanlage über das KAD706 via LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden sein. Es genügt nicht, wenn der Monitor im WLAN ist, sondern wir müssen die gesamte Anlage ins Netzwerk bringen. Erst dann können wir diese über, dem, über das IVMS verwalten. So. Wir klicken auf das Zahnrad. Wir schauen uns jetzt ein paar Sachen an, was es hier zum Einstellen gibt. Das ist eine Outdoor-Station. Hier können wir die Zeit einstellen. Zeitzone, Zeitserver können wir hier in x beliebigen nehmen. Wir haben ja Windows genommen. Ähm, Sommerzeit, solange wie es die noch gibt, könnt ihr hier einstellen. Und wir speichern die ganze Sache ab und dann zieht der automatisch die Zeit. Hier kann man die Station zurücksetzen, äh, kann man neu starten. Hier können wir die Station auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und hier können wir alle Einstellungen und so weiter auf Werkseinstellungen zurücksetzen, IP-Adressen und so weiter. Die Station ist also im Auslieferungszustand. Das kann manchmal notwendig sein, wenn wir Konfigurationen vorgenommen haben und nicht mehr wissen, was wir gemacht haben. Wir können die Konfiguration der Station exportieren und importieren. Hier können wir verschiedene Upgrades durchführen. Hier können wir dieses Zentralmodul updaten. Hier können wir das Display-Modul updaten, also das TFT-Modul, worüber wir wählen können und hier äh, andere Module. Das wird dann im Update genauer beschrieben, wenn eins verfügbar ist. Updates werden auf unserer Seite äh, angezeigt. Ähm, also auf unserer Informationsseite könnt ihr Firmware-Updates erkennen. Kunden, die diese Stationen haben, werden von uns via Mail informiert, wenn es ein Update gibt und können dann diese Einstellung via IVMS vornehmen. Hier stellen wir die Landessprache ein der Außenstation. Also auch die Ansage der Außenstation stellen wir hier auf Spanisch. spricht die gute Frau an der Außenstation natürlich Spanisch. Nutzereinstellungen. Diese Funktion ist nicht verfügbar. Die ist für IP Kameras. So Intercom. Hier haben wir die Einstellung, was wir für ein Gerät haben. Es handelt sich hier um eine Substation, na, wenn eine Substation vorliegt, müssen wir hier die Nummer 1 für die erste Station bis 99 für die 99. Substation eintragen. Wenn es eine Main-Station, also eine Hauptstation ist, also wenn ihr nur eine Außenstation ha Station habt, müsst ihr die 0 stehen. Das bitte nicht vergessen, ist das falsch eingetragen, wird es nicht klingen. So. Time Parameters, die maximale Sprechzeit ist werkseitig eingestellt auf 90 Sekunden, kann auf 120 Sekunden erhöht werden und die maximale äh, Message Aufnahme ähm, ist 30 Sekunden oder die eingestellte Message, äh, Message Dauer ist 30 Sekunden. Die kann auch hier verändert werden. Access Control, ähm, hier können wir einstellen. Wenn ihr das ist aber eigentlich für, für, den, für die Fahrstuhlkontrolle, hier brauchen wir eigentlich nichts. Ähm, groß einstellen, außer die Öffnungsdauer Na, die ist minimum 6 Sekunden. Also wenn ihr das hier runtersetzt auf unter 6 könnt ihr diese Sache nicht speichern. Na, 6 bis 255 Sekunden. Das ist die Öffnungsdauer der Tür 1. Und die Öffnungsdauer der Tür 2 muss konfiguriert werden. Achtung, Standard ist die Tür 2 nicht aktiviert. Die müsst ihr aktivieren. Und zwar macht ihr das hier. IO Output. Und zwar Door 1 Türöffner, Tür 2 Türöffner. Standardmäßig steht das auf Disable. Das müsst ihr bitte auf Electric Lock 2 und schon wird im Menü des Monitors und natürlich auch in der IVMS, in der Guarding Vision oder HIC Connect App, dieser Türöffner mit angezeigt. Hier könnt ihr die Gesprächslautstärke und so weiter einstellen, wenn es euch ein bisschen zu laut ist an der Außenstation. Hier könnt ihr zum Beispiel konfigurieren, wenn ihr eine Mehrtasten-Außenstationen habt und ihr habt die IVMS im Hintergrund immer laufen, könnt ihr einstellen, dass mit der Klingeltaste 1, das ist die Klingeltaste, die an der, am Zentralmodul vorhanden ist, ähm, nur das Callcenter, also die IVMS-Station angerufen werden kann. Das bedeutet, es klingelt immer an eurem PC-Monitor, also an, in der IVMS, wenn jemand diese Klingeltaste drückt. Das ist zum Beispiel für einen Pförtner oder für einen Wachdienst, Interessant, dann kann man diese Klingeltaste als Wachdienstklingeltaste benutzen. Ansonsten ist hier die Raumnummer einzutragen, das ist die Raumnummer 1 in dem Fall und das war's. So, Motion Detection ist nicht ganz unwichtig. Hier können wir die Bewegungserkennung einschalten, gerade auch wenn ihr das TFT-Modul draußen dran habt, ist diese Funktion zu aktivieren hier erkannt wird, ob jemand vor der Sprechanlage steht und automatisch das TFT-Display aktiviert wird. Also sobald jemand vor die Station tritt, schaltet sich der Bildschirm der Außenstation an. Das ist eine ganz nette Funktion. Ansonsten kann man hier natürlich Bewegungserkennung ganz wunderbar äh, den Bereich einstellen, wo diese Bewegungserkennung aktiviert werden soll. Na ja, ich aktiviere mich mal hier und dann speichern wir das ab. Intercom-Protokoll. Intercom-Protokoll äh, ist standardmäßig das HIC Connect Privatprotokoll. Das würde ich auch so lassen. Ihr könnt natürlich eure eigenen SIP-Protokolle eingeben. Dieses wird allerdings von uns nicht supportet. Das müsstet ihr mit eurer Telefonfirma oder mit eurem Techniker vor Ort, der eure Telefonanlage betreut, äh, absprechen. Hier seht ihr zum Beispiel die Submodule. Es gibt hier Konfigurationsmöglichkeiten, momentan allerdings nur für das, das TFT-Modul. Hier könnt ihr die Helligkeit einstellen und ihr könnt die Tastentöne ein- und ausschalten. Weitere Funktionen kommen mit weiteren Updates. Darüber wird ihr informiert. Netzwerk. Hier sehen wir die lokale IP-Adresse der Station, Subnet Mask und den Default Gateway. Das ist, der, das ist die IP-Adresse eurer Box, also eures Routers. Port 8000 und HTTP Port 80 sind im Normalfall nicht zu verändern. Das solltet ihr nur machen, wenn ihr wisst, wie man Port Konfiguration oder Port Mappings anlegt. Also einfach so lassen. ist Es nicht notwendig, das zu verändern. So hier zum Beispiel ähm, müsst ihr die Main-Durchstation eintragen, wenn ihr mehrere Außenstationen habt. Ne? Wir haben ja hier diese Station, die wir gerade aufgerufen haben, ist eine SAP Station. Von daher muss hier die IP-Adresse der Main, also der Hauptstation, rein. Wenn eure Außenstation eine Hauptstation ist, muss hier nichts stehen. Also alles Null und äh, vorne bei ID-Konfiguration muss hier eine 0 rein. Na, bitte daran denken, hatte ich vorhin ganz kurz erklärt. So FTP-Settings, wenn ihr wollt, dass ähm, Videos via FTP übertragen werden, müsst ihr hier euren FTP-Server eintragen, Na, wie das geht. Solltet ihr wissen, das ist, äh, könnt ihr am Internet nachschauen. Das ist nicht Gegenstand dieses Videos. Ähm, das lassen wir auch so. Video. So, dann haben wir hier noch Video Display, Parametereinstellungen. Standard ist PAL, das sollten wir auch so lassen. Hier könnt ihr könnt hier Helligkeit, Kontrast, Schärfe und so weiter einstellen. Dann haben wir hier den Weißlichtabgleich, den könnt ihr auf Enable setzen, dann macht die Station automatisch das, was sie denkt. Gerade wenn sie jetzt eine gegenlicht erkennt, stellt die Station sich automatisch ein. Ihr könnt also das, wie gesagt, auf Enable setzen, dann macht ihr das automatisch. Wenn ihr manuell Einstellungen vornehmen wollt, müsst ihr allerdings diese Funktion ausschalten und könnt hier in der Gegenlichtkompensation die entsprechende Position der Störung eintragen. Also links und dann speichern. Na, wenn das nicht notwendig ist, lasst das bitte auf Aus oder stellt es auf automatisch. Problem ist dann bloß äh, oder die Besonderheit. Ihr habt dann so ein etwas weicheres Licht hier. Also das Kamerabild ist etwas gelblicher. Das muss man mögen, je nachdem, wie ihr es gerne haben wollt. So, dann haben wir noch die ähm, Stream-Einstellung, Mainstream etc. Bitrate das sollte man nur verändern, wenn man weiß, was man macht. Ähm, was interessant ist vielleicht ähm, in der Standardausführung äh, ist oder der Auslieferung, Auslieferungszustand ist das Bild auf 720p eingestellt. Wer es ein bisschen schärfer mag, äh, dann auf 1080p. Ihr könnt auch in der App die entsprechende Auflösung einstellen. Na, also wenn ihr das Live-Bild angezeigt habt, wird euch ihr immer SD, also die niedrigste Auflösung, angezeigt. Ihr könnt natürlich auch auf HD umstellen, je nachdem wie bei euch die Internetverbindung ist. Das war soweit.